Herzlich Willkommen, mein Name ist Günter Strobel und ich bin der KONTEXTER. In dieser Folge geht es um das Thema. Das Thema richtet die Aufmerksamkeit auf etwas und es geht um Fragen wie, wer bestimmt was Thema ist, wie kommt man zu einem gemeinsamen Thema, wenn man kooperieren möchte. Manche Themen tauchen akut auf, andere Themen gibt es schon länger und drängen immer wieder in den Vordergrund. Was Thema ist, hat viel mit Definitionsmacht zu tun. Wenn ein Mensch etwas für sich zum Thema macht, dann hat das mit Eigenmacht zu tun. Du könntest dir jetzt zum Beispiel ein Thema überlegen. Und wenn du ein Thema für dich gefunden hast, dann kannst du das Fünf-Punkte-Modell dazu nutzen um eine eindeutige Position zu diesem Thema zu finden. Es gibt auch Strukturen, die bestrebt sind, Themen für andere Menschen zu setzen. Es ist dann eine Frage der eigenen Bedeutungsgebung, wie viel Definitionsmacht man diesem Themensetting beimisst. Bei Kontexten geht es ja immer um die Fähigkeit zu echter Kooperation. Und dabei stellt sich die Frage, wie kommt man zu einem gemeinsamen Thema? Ein gemeinsames Thema in einer Gruppe zu entwickeln, ist ein hochkreativer und strukturierter Prozess. Manchmal ist es auch ein wenig magisch. Man kann sich das in etwa so vorstellen. Der Redegegenstand strukturiert das Gespräch und Runde um Runde konkretisiert sich das Thema immer mehr. Und am Ende dieses Prozesses steht ein Wort oder ein Statement auf einem Blatt Papier. Und das ist dann das gemeinsame Thema, das die Gruppe kooperativ in die Umsetzung bringen kann. Das Thema ist der zentrale Ausgangspunkt beim Kontexten. Über das Thema lassen sich Menschen und Strukturen in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen verbinden. Mehr über diese Aspekte in den weiteren Folgen.